Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP-Doppel-IO, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute starten wir mit einer neuen Serie. Und zwar gucken wir uns an, wie andere deutsche YouTuber Call of Duty Modern Warfare 2 gespielt haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit John Rage, meine Freunde. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen bei dem guten John Rage auf dem Kanal umgeguckt und habe auch ein Video gefunden, was recht interessant scheint. Und zwar seine erste Nuke in Modern Warfare 2. Da der Boss ja die schnellste in der Beta gespielt hat, bin ich da, glaube ich, ich sag mal, in der Lage, das zu analysieren. Dass wir uns das mal angucken und das einmal bewerten. Jetzt ohne habe ich Bock. Wer ist denn der Typ der da singt? Sowas werdet ihr bei mir auf jeden Fall nicht erleben, meine Freunde. gemacht, rausgehen. Dieses, ich gehe hier raus, ist mir bei den Jungs öfter mal aufgefallen, wo ich da den einen oder anderen Livestream mal geschaut habe, um die Konkurrenz zu beschatten. Und zwar wird da gedodged, meine Freunde. Die Lobbys, wenn die Gegner zu gefährliche Namen haben, wenn die Gegner auf dem PC spielen oder was weiß ich, aus welchen lächerlichen Gründen sonst noch, schaut mal in der Beschreibung vorbei auf Twitch, meine Freunde. Da seht ihr den Ding zum Boss und da wird keine Lobby gedodged, nichts, alles wird gespielt und es wird immer eine sehr, sehr geile Leistung erzielt. Besser ja, spielen. deine Mama spielt Best besser, Deka. Alter. Eieiei, oh, oh. so also der Mann mit der sehr hellen und äh, femininen Stimme ist hier ein bisschen in fronter Kurzer Tipp an dich, falls du das Video siehst. In den falschen Kreisen, so ein Spruch kann nach hinten losgehen. Oh, jetzt ging's auch schon weit, würde ich sagen. Hoffentlich nie wieder ein Video hoch, ehrlich. Oh, los, oh, da ich, ja. ich auch nicht oder so. Ich hab einen, ich hab einen Wichtige Drohne. Ach, Digga, gönn doch den Hecksprung. Den Hecksprung? Er steht da oben auf Alter. Ich hätte mich so nicht getraut. Mann, kurzes Statement: Hier, wir sehen gerade, ist der 10. Abschuss, die Kills wurden aneinander geschnitten. Trotzdem ist das Video jetzt schon länger fast als die Nuklear vom Boss da. Kann ja was nicht nach rechten Dingen zugehen, meine Freunde. <lacht> <lacht> <lacht> genau deswegen, weil ich wusste, ich werde wenn ich da reinspringe. Der eine Snipe, ist aufpassen, ne? Der eine macht Snipe-Brü. Snipe-Brü. Der hockt doch in dem kleinen Raum hier gerade. Hab Obi Jungs, hab Obi. Nein, ist der oh. wow. schon der Beste. wer okay, kein Orbi in dieser Runde macht, ist ein Wachstum. Die Aussage merken wir uns schon mal von dem Mann mit der sehr femininen Stimme. <lacht> Digga, Was? Assist. Ey! Wo ist der Mate hinter mir hingegangen? Wieso lässt du mich alleine? Halt's Maul, du hast zwei Assists mir gegönnt, Digga. Wow. Galaxie! Ich krieg nichts ab. Ich krieg ja, nichts ab. Ey, der, ab habt ihr Probleme gesehen, wie lang uns. der Orbi geht? Der geht 60 ja, Sekunden, geht ne? Uns, aber wir, so haben lang, ne? wir haben ein dickes Hallo, Problem. Ne? Wir haben ein dickes Problem. Alle draußen. Ja, haben schon. Ja, nee, warte, da kommt gleich noch was. Die Runde ist Fisch, Fisch. Richtig geile Ich bin 75 vor. Oh mein Kurs Gott, Gott Digga. Oh mein Gott, war das close. Nein, ist Raum? ich aktiviere mal schon mal ein süßes Dröhnchen. Wichtig, wichtig, Mohammed. 400 Punkte noch, dann hab ich Orbi. Boah, 75 hab ich draußen. Nee, ich hab gechoked, weil ich ihn fett. Lass mal vor, lass mal vor, wir auch hier hin. Wenn ihn klar ist. macht, mach ich ihn auch klar. Ja, deswegen machst komm, komm, komm, komm. John 20, come on. Kommt Jungs, Alter, kommt Jungs. John hat auch einen fetten Schwein. Da fällt mir direkt was auf, und zwar, wir sehen, der Mann ist jetzt hier auf der 20er Streak. Und seht ihr, wie sein Spielstil sich noch mehr ins Passive geändert hat? Vergleichen wir das mal mit einem Boss, der wird weiter gepusht, da wird weiter gerusht. Bei diesem Mann wird sehr passiv gespielt. Ich sehe aber keinen Gegner. Wo sind die alle? Eieiei. Oh, oh, oh. Wo sind die denn alle? Digga, Guckt Skars, den euch an, wie er in diesem Häuschen Mann, da sitzt. Auch, <lacht> auch Probleme, Gegner zu finden. Ich hab Angst zu piken und deswegen zu sterben, weil ich zu gierig bin. Ich spiel das jetzt auch safe. Ja, genau wie bei mir jetzt gerade, Digga. Jungs, Orbi, Alter, das kann nicht sein. Ja. 75 vor, ich seh keine Gegner. Also Digga, ich Basti. Ich, Gegner ich, seh Gegner. ich seh auch keine Gegner. Wenn Basti Orbi macht, krieg ich den auch, ich brauche halt noch 200 und, Kills. Digga, immer 75 vor. Drei mal am Stück, drei mal am Stück. Ich bin so am Campen gerade. Ohne Drohne. Drohne, Drohne. Mhm. Das sieht man. Oh, oh. Der wird der 23er Nein. gehighlighted. Kein oh Das kann nicht Ein sein, hobby. Jungs. Ich schwöre, ich kann, das kann nicht euer Ernst sein. Das ist nicht unser Ernst. Warum bist du auf Street gerade? Ja. Nee, nee, nee Momo. Er ist auf Nuller. Ich glaube, der gute John Rage ist hier länger von der Zeit gesehen in diesem Häuschen drin, als dem Boss seine Nuklear im Gesamten gedauert hat. Und Weil die Gegner wieder quitten, die Affen. Was Ey, nix gegen Affen, Digga! Nein! 24 hat tot! Nein, Alter! <lacht> Ihr ja, ja alle euren Orbi Guckt ihn euch an, der beschwert er sich noch über seine Mates, dass die Mates kein Orbi gegettet haben. Wenn man ein guter Spieler ist, John Rage, eine kleine Ansage an dich, dann braucht man keine Mates, dann braucht man keine Orbis von den Mates, dann macht man den Hase einfach selber fertig. <lacht> Und, der geht auf unsere Kappe hin. Ne? Eieieiei! <lacht> aber ein 6-Mann-Party kann eh jeder Vielleicht kommt die Nuklear aber noch. Nee. Selbst wenn du den spielt spielst, ist John 6-Mann-Party. Ich Mann sie nicht hochgeladen. 6-Mann-Party, Digga. Ja, mich mal alle nicht voll, Digga. Also alle zu sechs ass, Digga. Stark, 13-Kills-Basti, <lacht> GG. Aber wie viel geiler Stellung... Moment, 13-Kills-Basti? Ist das nicht der Mann mit der hellen Stimme, der gecallt hat? Wer keine Nuklearmacht ist dein mm -mm sohn Ich glaube schon. <lacht> von den Spawns, von der Schnelligkeit. Ah. Dass auch kein dingster mhm. respawn timer da ist, ne? Das ja. Hast so gemerkt, aber als vor Frank kam, kam wieder das die... Das <lacht> Guckt euch den guten John Rage nach der Runde an, wie er da sitzt. Sehr gebrochen, sehr dünne Ärmchen und ein sehr feminines, schwaches Gesicht. Sowas werdet ihr bei mir auch niemals sehen. Ich würde sagen, das langt als kleine Reaktion. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr als nächste sehen wollt. Ihr könnt euch am Thumbnail ein bisschen orientieren. Und euer EMP-Doppel Boss ist, auch und auch die Bitches, No Homo zu dem Scoo